Hallo, hallo und willkommen zu einem weiteren Expertenvideo im Zuge des JBJ-MOOCs, dem Online-Kurs für digitale Jugendbeteiligung. Wir befinden uns in Woche 4, in der es darum geht, Inhalte zu diskutieren, und zwar Inhalte für Beteiligungsprozesse auf Online-Plattformen. Ihr habt möglicherweise schon das andere Video gesehen, in dem es einführungsmäßig um Online-Plattformen geht. Nun wollen wir nochmal an eine heranzoomen, an eine Plattform, und haben uns dafür den Experten eingeladen, der ähm, für das Ganze verantwortlich ist, und das ist Tim Schrock. Tim, Tim Schrock ähm, koordiniert die Entwicklung von digitalen Beteiligungstools im Projekt Jugendbeteiligen Jetzt, wo er unser BJ mooc her ist, ist also hier auch mit äh, zu Hause und gehört zur großen Jugendbeteiligen Jetzt-Familie sozusagen. Und darunter zu diesen Beteiligungstools gehört auch das EPA-Tool, was ihr schon in meinem Video kennengelernt habt. Und wie gesagt, das wollen wir jetzt noch mal uns jetzt nochmal ein bisschen genauer anschauen. Und, ähm, haben uns dafür Tim eingeladen, der eigentlich am besten darüber beschreibt, was uns ganz genau erklären kann, was es damit auf sich hat. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, Tim, erzähl doch mal, was ah. hat es damit auf sich? Was okay, hallo Christine, hallo liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, das IPA-Tool entwickeln wir seit sechs oder sieben Jahren. Am Anfang haben wir das nur nebenher entwickelt und mittlerweile ist es zum richtig großen Projekt geworden. Also das IPA-Tool dient eigentlich zu vorhandenen Fragestellungen oder zu zu großen Themen, ähm, Leute zu befragen, Ideen zu sammeln, Wünsche, Forderungen und so weiter. Und wenn wir jetzt das Beispiel von vorhin aus dem Clip nehmen, ähm, es wäre jetzt so, dass die Kommune oder das Jugendzentrum im IPA-Tool eine sogenannte Beteiligungsrunde durchführt. Das heißt, sie stellen zum Beispiel Fragen über die jugendgerechte Stadt und da könnte eine Frage eben zum zum Thema sein Verkehr und die andere zu Freizeitmöglichkeiten oder sowas. Und die Jugendlichen könnten dann eben eben ihre Frage oder ihren Wunsch zu, zum öffentlichen Nahverkehr eintragen. Und je nachdem wie das eingerichtet ist, würden die das vielleicht auf einer Landkarte dann auch markieren, also zu sagen hier an der Stelle sollte eigentlich mehr Bus, sollten mehr Busse fahren oder auch andere Vorschläge natürlich. Und dann im nächsten Schritt können alle Teilnehmenden auch darüber abstimmen, was so reingekommen ist in Beiträgen. Und dann sieht man halt auch, was sozusagen am dringendsten oder am wichtigsten ist für die Teilnehmenden. Und äh, zum Schluss kann dann die, die Politik oder wer auch immer das durchgeführt hat, auch reagieren darauf. Das Reagieren kann auch über Wochen dann stattfinden. Aber auf jeden Fall kann man dadurch halt auch sehen, was aus der Beteiligung geworden ist, dass es auch irgendeine Wirkung hat. Das, was wir bei den Wochen davor immer so punktuell gesagt haben, wir können ein Tool benutzen, um zum Beispiel eine Abstimmung zu machen. Oder wir benutzen ein Tool, um erstmal Ideen zu sammeln. Können wir hier einen gesamten Prozess abbilden, eine gesamte Beteiligungsrunde, wie man so will? Mhm. Und IPA -Tool. Ist okay? Ja, also das IPaTool ist in Phasen gegliedert, von Anfang bis Ende. Also Wir wollten es sozusagen ganz transparent machen, dass alle Teilnehmenden von vornherein wissen, wie die Zeitläufe sind. Vielleicht auch, weil die Politik an bestimmten Stellen das dann schon eingetaktet hat, damit man auch weiß, wann kann man eine Reaktion äh, erwarten. Ein Vorteil hat dieses Phasenmodell auch, kann ich sagen. Äh, die Leute, die sehr viel Zeit haben, dominieren nicht diejenigen, die wenig Zeit haben. Also du kannst jetzt nicht jemanden totreden da drin, weil es geht ja immer eine Phase weiter, immer einen Schritt weiter, äh, so dass irgendwie alle möglichst gleichberechtigt teilnehmen können. Eine Sache, die wir auch halt wichtig fanden in der Entwicklung des ipa tools ist, dass es nicht vereinzelte Menschen nur vor dem Computer sein können, sondern auch, dass es auch um Gruppen geht. Also das heißt, eine Gruppe kann sich offline vorbereiten, kann offline äh, die Sachen zusammentragen und auch äh, dann gemeinsam antworten. Spannend ist es dann, äh, wenn es Abstimmungen gibt, weil das ipa tool erlaubt der Gruppe, egal wie groß oder klein sie ist, Spontan zu sagen, hey, für uns trägt jetzt ein, oder stimmt jetzt eine Person ab, unsere Gruppenverantwortliche, oder wir wollen alle abstimmen, oder nur Teil von uns. Das heißt, man kann es wirklich ganz spontan entscheiden, und das IPA Tool rechnet das halt einfach auf deine, deine Gruppengröße um, so dass Einzelleute und Gruppen sozusagen gemeinsam teilnehmen können. Wie ein größeres, umfangreiches Abstimmungsfragebogen-Tool oder was verwirkt sich da? Ja, also das, das? das ja, ähm, du kannst aber darüber auch diskutieren. Das ist eine Funktion, die man extra noch einschalten muss, oder also je nachdem, wie die Veranstalter von so einer Beteiligungsrunde das vorsehen. Also du kannst abstimmen, du kannst Videos einfügen, du kannst, musst nicht nur mit Texten schreiben, du kannst auch Bilder hochladen oder Grafiken, wenn du jetzt eine Skizze zeichnen möchtest, so soll die Busroute aussehen oder sowas. Dann erscheint es. Ähm, das ist auch alles öffentlich sichtbar. Allerdings ähm, gucken wir drauf, dass dass die Teilnehmenden nicht ihre Daten sozusagen in die Luft, äh, die, in die ins Internet reinpusten müssen. Deswegen sind Beiträge immer anonym sichtbar. Also als Teilnehmende kannst du zwar deinen Namen hinterlegen, aber sichtbar ist er nicht. Hat auch den, Aus den Vorteil, dass bei der Abstimmung nicht abgestimmt wird nach ach, die kenne ich, die, der Vorschlag von der ist gut oder schlecht. Sondern es ist einfach erstmal anonym. Und, ähm, die Datenschutzgrundverordnung, die ja jetzt eben Mitte Mai, Ende Mai in, in Kraft tritt, die versuchen wir jetzt gerade auch äh, wirklich gut zu bearbeiten und werden auch den Leuten, die das IPA-Tool einsetzen, ein paar Hilfestellungen dazu geben. Also eine gute Datenschutzerklärung mit einfachen Worten, dass man da nicht irgendwie riesen Texte hat. Genau. Was würdest du sagen, ähm, wenn ich jetzt für welche Größe an Beteiligungsrunde, Größe an Beteiligungsprojekten eignet es sich? Ist es eher was Kleineres oder habe ich dann schon was Größeres vor? Wie wäre so deine Empfehlung? Das kommt ein bisschen drauf an. Du musst das IPatolia e erst einmal sozusagen eingerichtet haben, aber dann, wenn du es hast, kannst du auch in einer kleinen Gruppe mal abstimmen. Du kannst auch, also es muss ja nicht immer du selbst, es müssen nicht immer fremde Menschen befragt werden, du kannst dich auch innerhalb einer Gruppe sozusagen beteiligen. Da geht es auch mit wenigen Leuten. Sinnvoll ist es trotzdem, oder besonders nützlich ist es, wenn es ganz viele Menschen sind, die sich nicht live treffen können. Also es, mhm. wir haben Beteiligungsrunden auch mit mit 800 Leuten oder 1000 Leuten gehabt. Tatsächlich wird es dann aber echt eine Herausforderung, das alles im Blick zu haben, was die Vorschläge sind und so weiter. Aber also es geht von klein bis groß. Ich würde sagen, sobald sie sich nicht mehr live treffen können, ist die richtige Größe. Mhm. Okay, das ist eine gute. Was ich jetzt tun muss, ist... Ähm dich anschreiben oder was tue ich jetzt, wenn ich jetzt total äh, interessiert daran bin und es selber mal ausprobieren will. Was muss ich als erstes tun? Also anschreiben geht natürlich immer. Ähm, aber tatsächlich kann man das IPA-Tool als Software runterladen bei uns auf äh, tooldoku.debr.r.de. Ich glaube, ihr verlinkt das wahrscheinlich auch noch. Ähm, ja, ja. Das installiert man auf einem Webhosting-Paket wie, eine, wie eine eigene Webseite. Die verträgt sich auch mit anderen Webseiten, also mit WordPress und sowas. Ähm, und dann kann, kannst du loslegen. Das ist relativ leicht und das kostet auch nicht viel, wenn man so ein, so ein Webhosting hat. Das kostet wenige Euro im Monat. Wir wissen aber, dass das nicht für alle ganz leicht ist. Also gerade so eine kleinere Initiative müsste das ja auch managen. Oder auch eine Kommune hat ja dann so Büro Bürokratiehemmnisse. Wir versuchen gerade einen Server aufzubauen, so dass du das wie Facebook nutzen kannst. Du musst dich also nur noch registrieren und musst nicht tatsächlich was installieren. Ähm, das sind halt auch noch so Datenschutzfragen zu klären, aber ich denke, dass wir das in den nächsten Monaten anbieten können auch. Also, wie gesagt, selber installieren, jederzeit. Man muss uns nicht fragen, kostet auch nichts. Wir freuen uns über Feedback und wir begleiten auch, wenn man eine Hilfe braucht. Und ihr seid weiter dran, sozusagen, das auch noch ein bisschen noch, noch für weitere Leute zur Verfügung zu stellen. Natürlich. Sozusagen. Als kleine Alternative zu, zu anderen großen Community-Plattformen, verstehe ich so. Okay, vielen Dank, Tim. Ja, danke freundlich. für den Einblick in deine Arbeit und in dieses wunderbare Tool. Wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen noch deutlicher machen, was es für Möglichkeiten gibt. Wenn ihr Fragen habt, das hat der Tim quasi schon angeboten, kann man ihn anschreiben. Ansonsten natürlich auch über, unsere, über unser Forum, wenn ihr noch aktiv, wenn du noch aktiv im, im Kurs bist. Ansonsten natürlich auch immer wieder über die bekannten Jugendbeteiligten jetzt Kanäle. Vielen Dank, danke an dich Tim und bis bald. Bis bald, tschüss.